Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Hangouts. Bei uns hier steht heute alles im Zeichen des Deutschen Zukunftspreises. Das heißt, wir sprechen heute mit Jens König von der Robert Bosch GmbH. Er ist Sprecher eines der nominierten Teams für den Zukunftspreis 2013. Bevor wir beginnen, vielleicht noch ein paar äh, allgemeine Sätze zum äh, Zukunftspreis selber. Ähm, der Preis wurde von ähm, Roman Herzog 1997 äh, ins Leben gerufen. Er heißt offiziell Deutscher Zukunftspreis, Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation. Er ist mit 250.000 Euro notiert. Finanziert wird der Preis durch äh, eine Reihe äh, namhafter deutscher Unternehmen und äh, auch Stiftungen, und der Stifterverband, da schließt sich dann wieder der Kreis, führt die Geschäftsstelle des Preises, das heißt er übernimmt sämtliche Verwaltungsaufgaben rund um den Preis und er akquiriert die Mittel für den Preis. Und zwar jedes Jahr wieder aufs Neue. In diesem Jahr verleiht der Bundespräsident den Preis am 4. Dezember in Berlin. So, das soll der Vorrede genug sein. Herr König, Hand auf Herz, wie ist es Ihnen Ihnen und Ihren Kollegen ergangen seit der Nominierung? Kommen Sie im Moment überhaupt noch zum Forschen oder sind Sie nur noch in Sachen Zukunftspreis unterwegs? Nee, die Forschung läuft weiter, muss auch weiterlaufen, aber ab und zu kommen natürlich schon Interviewanfragen und Presseanfragen. Aber es hält sich noch an Grenzen. Man kann das eine oder andere noch forschen, so schlimm ist es nicht. Okay, das äh, freut mich zu hören. Ähm, offiziell heißt Ihr Projekt ja ähm, ultra kurzpuls in der Massenproduktion, Gedankenstrich, produzieren mit Lichtblitzen. Ähm, hört sich interessant an. Äh, was hat man sich darunter vorzustellen? Es <lacht> ja, hört sich vor allem kompliziert an. Ähm, ist auch ein äh, komplexes Thema, ist ein spezielles Thema. Ähm, was haben wir gemacht? Wir haben eine neue Technik, entwickelt, eine neue Fertigungstechnik, um damit Produkte in einem ganz weiten äh, Bereich äh, unterschiedlichsten Anwendungsfällen herzustellen. Und dafür setzen wir ganz spezielle Laser ein, die es vorher eben noch nicht gab in der industriellen Massenproduktion, nämlich sogenannte Ultrakurzpulslaser, die arbeiten mit sehr, sehr kurzen Pulsen, also um ein Gefühl zu geben, wie kurz sie sind, Versuche ich es mal mit einem Beispiel. Wenn Sie eine Taschenlampe anmachen und diese Taschenlampe eine Sekunde lang anschalten, dann läuft aus dieser Taschenlampe ein Lichtstrahl von der Erde bis zum Mond, relativ genau, in dieser einen Sekunde. Und die Energie verteilt sich natürlich, die in dem Licht steckt, auch zwischen Erde und Mond. Und wir schieben jetzt diese ganze Energie zusammen auf, auf ein Stückchen von 1-2 Millimeter Länge. So kurz sind unsere ultrakurzen Pulse. Und sie haben natürlich dann sehr, sehr konzentrierte Energie in diesen Pulsen drin. Und diese speziellen, ganz kurzen, aber sehr, sehr leistungsstarken äh, Pulse, also die Energie ist sehr konzentriert, äh, wirken auch ganz speziell mit jedem Werkstoff, von Stahl, Diamant, Kunststoff, ähm, sodass das Material instantan verdampft. Ähm, es, es wird weg, ex, weggesprengt, explodiert förmlich weg und Sie haben einen ganz sauberen Abtrag, einen sogenannten kalten Abtrag äh, und das ist was Neues, das gab es bisher nicht. Und wir können damit präziser und genauer arbeiten als, als je zuvor. Wie hat man das vorher gemacht, als man diese, diese Laser noch nicht hatte? Im Endeffekt musste man irgendwelche Lösungen finden, indem man zum Beispiel mechanisch vorbearbeitet mit kleinen Fräsern und meistens hat es dann aber Späne gegeben, die mussten sie nachbearbeiten, das heißt irgendwie dann Kraten ähm, verrunden alles sehr aufwendig und deswegen hat es sich für viele Produkte nicht gelohnt, diese dann erst herzustellen. Oder ich konnte die Materialien, die eben so speziell zu bearbeiten sind, nicht einsetzen. Okay. Also nehmen wir zum Beispiel Handy-Display-Gläser. Die sind aus einem, inzwischen aus einem ganz harten, kratzfesten Glas hergestellt. Das konnte früher nicht eingesetzt werden, weil ich es eben nicht schneiden konnte. Ich konnte es nicht bearbeiten. Ja. Ein anderes Beispiel aus der Medizin ist, sind medizinische Implantate, sogenannte Sands. Die sind jetzt aus einem speziellen Kunststoff, der sich auflöst im Körper und gleichzeitig Medikamente freisetzt, sodass das Gewebe auch gut ausheilt. Die konnte ich vorher nicht bearbeiten, die waren nicht herstellbar. Erst durch dieses neue Werkzeug, durch diese neue Technik ist es jetzt möglich. Und genauso bei uns, in der, bei der Firma Bosch jetzt in der Benzindirekteinspritzung, Dort ähm, kann ich äh, jetzt diese die Löcher, die das Benzin in den Brennraum einspritzen, viel genauer, viel präziser und auch ganz speziell ähm, ein, einbringen, in dieses Bauteil reinbohren, äh, sodass ich jetzt den Kraftstoff viel, viel effizienter verbrennen kann und ja, 15 bis 20 Prozent Kraftstoff einspare in solchen neuen Motoren. Okay. 15 bis 20 Prozent ist ein Liter, wenn man sich das mal so vorstellt, bei, bei einem kleinen Wagen, der halt vorher 5, äh, 6 Liter gebraucht hat. Also ein Liter auf 100 Kilometer. Das ist ja schon eine ganze Menge, denke ich mal. Also die Einsatzzwecke sind äh, relativ breit, also Motorentechnik ja. bis hin zur Medizin. Ähm, was wir uns äh, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gefragt haben, wir sind ja alle allein, was das angeht, Sie sprachen davon, dass diese, diese Laser in der Tat ultra kurz sind. Also man spricht ja da, glaube ich, von Femtosekunden oder Pikosekunden. Jetzt mal eine ganz laienhafte Frage, woher weiß man eigentlich, wie lang ist. Denn so eine Femtosekunde. Ja, Sie, ja, Sie werden ja sicherlich nicht irgendwie so eine, so eine Skala haben, wo Sie einstellen können, Pikosekunde oder so. Ne? Äh, so leicht ist es nicht ganz, aber die Laserbauer ähm, können das wirklich. Also es, okay. man kann sowas wirklich auch einstellen. Ja. Im Endeffekt kann ich solche kurzen Lichtpulse nur noch mit sich selbst vermessen. Also es gibt kein, kein elektrisches Messinstrument, was, was solche kurzen Lichtpulse messen kann, sondern ich muss das Licht mit sich selber messen und dann wiederum äh, kann ich, habe ich längere Zeitskalen, dann bin ich irgendwo im Bereich von Nanosekunden, Millisekunden, äh, dort funktionieren dann elektrische Geräte wieder. Aber im Endeffekt muss ich das Licht mit sich selber messen, weil ähm, elektrische Geräte arbeiten nicht so schnell wie dieses Licht. Okay, ähm, nochmal so, so ein bisschen was für die Vorstellungskraft. Wie, wie groß hat man sich so ein Laser vorzustellen? Also äh, Gibt es da einen Aufbau drumherum? Muss man da eine große Fabrikhalle für haben? Oder äh, ist das eher eine kleine, kleinere, kompaktere Bauart? Ähm, die, die haben schon ihre Größe. Ich glaube, man kann so ein Bild vielleicht mal einblenden. Da sieht ja. man so ein, so ein Gerät jetzt von der Firma Trumpf. Das hat ein Ausmaß von... Das müsste ich genau nachschauen, aber 1,40 Meter vielleicht auf 80 cm etwa in dieser Größe, ist ungefähr 30 cm hoch. Das ist der Laserkopf. Daneben brauche ich noch ein Versorgungsgerät, was die Kühlung zum Beispiel und die Luftreinigung zur Verfügung stellt. Das ist vielleicht nochmal so ein 1,50 Meter groß. Also es hat schon, schon größer, so eine richtige Fertigungsanlage, wie wir sie dann für unsere Produktion einsetzen, kann man vielleicht auch einblenden, ich habe da auch ein Bildchen geschickt, ähm, die ist, ja, die hat 8 äh, Meter Länge ungefähr, ist äh, hoch, also ungefähr 2,50 Meter 50 hoch, ganz oben, ist dann der Laser oben aufgebaut und über Spiegel wird er dann an die jeweiligen Stellen geführt, wo die Werkstücke dann bearbeitet werden, zum Beispiel jetzt solche Teile aus der Benzindirektanspitzung. Sie hatten ja davon gesprochen, dass es verschiedene Einsatzmöglichkeiten gibt, also für Motoren, für Smartphones, für Stents in der Medizin. Wo können noch zukünftige Einsatzgebiete liegen? Im Endeffekt ist das Feld noch viel breiter, als es schon genannt. Wir haben mit diesem Laser ja die Möglichkeit, sehr flexibel nahezu jede beliebige Geometrie irgendwo hinzulasern. Wenn Sie jetzt... Zu zum Beispiel an das Thema 3D-Drucken gehen. Ja, das ist ja gerade sehr in der Presse vertreten. Also ich kann beliebige Formen mit einem 3D-Drucker aufbauen. So ist es ja der umgekehrte Ansatz im Mikrometerbereich. Ich kann wirklich auf Mikrometer-Ebene beliebige dreidimensionale Geometrien mit diesem Laser herstellen. In so einem Forschungsprojekt stecken ja wahrscheinlich ganz viele Jahre Forschungsarbeit. Ja. Ähm, wann haben Sie begonnen, wie lange hat es gedauert, bis man sozusagen auf dem heutigen Stand der Forschung war? Also das hat schon eine ganze Zeit gedauert. Der Stefan Nolte, also jetzt Professor Stefan Nolte, hat 1995 angefangen, als einer der ersten in Deutschland, diese neue Technik überhaupt nicht aufzubauen und dann auch für erste Versuche, Grundlagenversuche zu nutzen. Wir waren zu dem Zeitpunkt schon... Mit seinem Institut in einem, in einem gemeinsamen Projekt und haben das beobachtet. Und 1999 hat dann die Firma Bosch entschieden und wir haben dann auch die Firma Trumpf dazu geholt, ähm, diese, diese Technik wirklich für die industrielle Materialbearbeitung weiterzuentwickeln. Mhm. Damals muss man dazu sagen, waren die Prozesszeiten viel zu lange. Also ich sage mal, um so eine Bohrung herzustellen, wo wir heute jetzt 1 zwei Sekunden brauchen, das hat damals zwölf Minuten gedauert. Also wow. okay. würden Sie nie in der Produktion einsetzen können, wäre viel zu teuer. Ja. Hier ging es darum, Produktivität zu schaffen. Einmal über ja. die, die Laser selber, die weiterentwickelt werden mussten. Die Leistung wurde da um einen Faktor 20 bis 50 erhöht und natürlich auch die Wirtschaftlichkeit muss natürlich massiv gesteigert werden. Okay. Ähm, wie hat man sich das vorzustellen? Ist das so ein linearer Entwicklungsprozess? Also weiß man eigentlich oder kann man eigentlich sich stetig weiter verbessern oder gibt es da so Tipping-Points, die man erstmal erreichen muss, um sozusagen wieder auf eine nächste Stufe zu kommen? Also wie hat man sich das als, als Laie vorzustellen? Naja, es ist wirklich so, man, man hat häufiger mal Klippen, diese Klippen muss man erst nehmen und entweder umschiffen oder drüber gehen, manchmal weiß man das am Anfang selber nicht genau und dann sieht man wieder ein bisschen mehr Land, um dann irgendwo die nächste Klippe erstmal wieder dann auf die nächste Klippe zu stoßen und erst wirklich ganz am Schluss hat man dann hoffentlich das Glück, dass man dann wirklich am Strand kommt und zum, zum Ziel kommt, das auch wirklich dann umsetzen zu können in der, in der Fertigung. Ja. Gab es auch mal die Gefahr des Scheiterns? Definitiv, also ähm, wir hatten wie gesagt 1999 hier bei Bosch mhm. und äh, mit Trumpf zusammen gestartet. Wir hatten dann den ersten, das erste Laser-Funktionsmuster, was in die richtige Richtung ging 2002, hier bei uns in unseren Forschungslaboren, hier in der Nähe, wo ich jetzt sitze. Äh, und, äh, war zu dem Zeitpunkt wirklich offen, schaffen wir die Produktivität wirklich zu erreichen. Wir haben dann noch mal einige Jahre gebraucht. Es wurde, wir hatten noch mal ein Förderprojekt vom Bundesministerium für Forschung und Bildung hier in Deutschland, die uns in dieser frühen Phase unterstützt haben, diese Technik für Deutschland fit zu machen. Da war nicht nur Bosch dabei, nicht nur Trumpf, da waren auch andere Firmen mit dabei, die dann spezielle Optiken entwickelt haben oder in anderen Anwendungsfeldern unterwegs waren, wie zum Beispiel in, bei Druckwalzen zur Herstellung von Druckwalzen. Also das gab es schon. Es gab schon Zeiten, da war völlig offen, ob wir da Erfolg haben werden. Okay. In dem Projekt arbeiten ja jetzt Unternehmensforscher und Hochschulforscher zusammen. Also neben Bosch ist halt Trumpf Laser GmbH dabei. Das ist, glaube ich, der Kollege Nolte, ne? Also, nee, von Trump ist der Dirk Sutter dabei. Ach, entschuldige. Der dort verantwortlich ist für die Laserentwicklung. Okay, und dann ist eben auch noch der äh, genau der Sutter von äh, Universität Jena und Fraunhofer äh, dabei. Der Stefan Nolte ist aus, von der Uni Jena und vom Fraunhofer in Jena, genau. Genau. Also, wir Reise nominiert. <lacht> es ist wirklich, <lacht> genau. weil wir eben von Anfang an, oder der, wie gesagt, der Stefan war sehr früh an dem Thema dran, ja, ähm, und wir sind dann seitens Trumpf, seitens Bosch äh, 1999 dann zu dem Thema dazugekommen. Mhm. Und seitdem arbeiten wir wirklich gemeinsam an diesem Thema. Es ist auch notwendig, gemeinsam zu arbeiten, jeder hat seinen speziellen Fokus sicherlich. Trumpf ähm, hat ganz klar ähm, die Laserstrahlquelle entwickelt äh, und dann auch in den Markt eingeführt. Es war zu dem Zeitpunkt auch eine, denke ich, nicht ganz leichte Entscheidung für Trumpf diese Investition zu tätigen, so ein neues Produkt an den Markt zu bringen, wo vielleicht offen ist, wie, äh, wie verkauft sich das am Markt für uns. Äh, genau die, die gleiche Entscheidung, ähm, so eine neue Technik einzusetzen, ist immer mit Risiken verbunden. Man kann nicht alle Eventualitäten abschätzen. Ähm, da gehört dann auch Mut dazu, diesen, diesen Schritt zu gehen. Sie haben jetzt gesagt, die arbeiten schon ziemlich lange zusammen an, an diesem Projekt. Ähm, ist es nicht... Sehr schwierig, drei Partner zusammenzubringen. Wie, wie koordiniert man so eine Zusammenarbeit? Wir waren eigentlich ja noch viel mehr Partner. Ähm, ja, okay. Äh, zum Teil, die sind dann dazugekommen, wieder gegangen. Es da gehören dann auch Zulieferer dazu, die zum Beispiel allein nur Spiegel entwickeln. Nur Spiegel, um dieses spezielle hochkonzentrierte Licht in äh, um die Ecke zu leiten. Äh, das war auch eine eigene Entwicklung oder Strahlführungs- spezielle Optiken, die das Licht an den, an den richtigen Fleck quasi bringen, auf dem Bauteil. Ähm, da gehört dazu, ja, das, äh, ja, wie soll ich sagen, es ist, ist nicht ganz einfach immer zu handeln, aber im Endeffekt waren wir in diesem Kernteam, würde ich sagen, sehr zuversichtlich, ja, dass wir das in den Markt einführen können und hatten alle ein gemeinsames Interesse daran, dass wir das wirklich auch, auch umsetzen wollen. Es gibt sicherlich in so einer Projektarbeit über so viele Jahre äh, Diskussionspunkte, aber ich muss sagen, es hat sehr gut geklappt und ich kann mich jetzt an keine Situation erinnern, wo es jetzt wirklich ja, über das Technische hinaus Probleme gab. Okay, ja, das ist ja schön zu hören. Äh, ich würde ganz gerne nochmal ähm, zu den Lasern selber zurückkommen, also zur eigentlichen Erfindung sozusagen. Wie würden Sie einschätzen, wie ist eigentlich so die Bedeutung für die Industrie allgemein? Also was hat man sozusagen von dieser Entwicklung zukünftig zu erwarten? Also wir haben, es geht ja nicht nur um die Laser selber, die sind ein Kernelement, aber genauso wichtig ist natürlich die Nutzung dieser Laser. Das ist ein ganz weiteres wichtiges Punkt, das umzusetzen in der Produktionsumgebung. Das war neben der Laserentwicklung ein ganz weiterer wichtiger Punkt der auch sehr viele Hürden mit sich bringt. Die Bedeutung für die Zukunft äh, schätze ich als sehr groß ein. Es gibt seit vielen Jahren Trends hin zur Miniaturisierung. Es gibt einen weiteren Trend der sagen wir, zu, zu neu, zu, ein, zum Einsatz neuer äh, Werkstoffe. Die Werkstoffentwicklung geht Richtung hochfester Werkstoffe oder sehr sensibler Werkstoffe. Ähm, und beide Trends, die es schon seit sehr vielen Jahren gibt, münden ja darin, dass ich möglichst kleine Produkte herstellen möchte mit sehr, sehr viel Funktion drin und dafür brauche ich ein Werkzeug in allen Anwendungsfällen und da ist dieses Werkzeug eben ähm, super gut geeignet, äh, weil es eben sehr, sehr präzise ist, weil es sehr mhm. flexibel ist, ich kann nahezu individuell jedes Produkt herstellen ähm, und das ist, deswegen sehe ich, ist es eine absolute Zukunftstechnik. Auch wenn wir sie jetzt schon einsetzen. Wir haben sie ja schon bei uns vielfach in Produktion, in einigen Serienproduktionen. Wir setzen diese Strahlquellen auch inzwischen in einem breiteren Umfang ein. Wir haben auch schon Arbeitsplätze damit geschaffen, also in Bamberg, in unserem Werk, wo diese Laser hauptsächlich genutzt werden, sind sicherlich direkt 250 Arbeitsplätze davon abhängig, wenn man noch Zulieferer dazu zählt und äh, äußere äh, oder Partner, die da mitentwickeln, dann sind es mindestens 1000, wenn nicht 1500, die äh, an diesem Thema arbeiten. Wie hat man sich das eigentlich vorzustellen? Wie kommt es eigentlich zu so einer Nominierung? Ähm, also Sie sind äh, vom, vom BDI vorgeschlagen worden. Hm. Ähm, wie läuft das? Äh, geht man zum BDI und sagt, guck mal hier, äh, tolles Projekt, <lacht> schlag das mal vor. <lacht> So in der Richtung, ja. <lacht> ich sage mal, das Thema ist in Fachkreisen schon länger, oder wird in Fachkreisen ja schon länger diskutiert. Und wir haben eben jetzt über Einführungen, die sehr erfolgreich sind, wo wir zum Beispiel jetzt wie gesagt im benzin direkteinspitzerbereich wirklich in Deutschland neue Technik entwickelt haben, sowas spricht sich herum und dann geht man natürlich schon aktiv auf solche Institutionen zu und macht den Vorschlag, ob das nicht ein Thema wäre für den deutschen Zukunftsprojekt. Okay, wenn Sie den, den Preis jetzt gewinnen sollten, wird sich das, wie wird sich das auf Ihr Projekt auswirken, kann man das jetzt schon sagen? Wird es da einen richtigen Schub geben oder ist allein schon die Nominierung auch schon ein großer Erfolg? Wie würden Sie das einschätzen? Also ich denke, die Nominierung ist auf jeden Fall schon mal ein toller Erfolg und auch eine tolle Auszeichnung für uns alle. Für uns alle meine ich jetzt, ich bin jetzt nicht der Einzige bei Bosch, der diese Technik entwickelt hat, sondern es sind ganz viele Entwickler im Produktbereich, in der Fertigung und natürlich hier auch in der Forschung in Summe, hätte ich gesagt, 200 Leute, die beim Bosch äh, dieses Thema mitentwickelt haben über die letzten Jahre. Bei der Firma Trumpf genauso. Dort sind sicherlich auch 100 bis 200 Leute an diesem Thema dran und haben diese Strahlquelle so weit entwickelt äh, und jetzt zur leistungsstärksten Strahlquelle der Welt im Endeffekt äh, entwickelt. Ähm, und für uns alle ist es ist eine tolle, tolle Auszeichnung. Gar keine Firma für die Zukunft, ähm, ist es denke ich schon so, dass so eine Auszeichnung die Technik einfach erstmal bekannter macht, sowohl in, in Deutschland gesamt äh, als auch natürlich bei uns auch in der Firma und der ein oder andere Entwickler vielleicht doch äh, auch jetzt durch diese Nominierung ein stärkeres Vertrauen in so eine neue Technik hat ja, und den Mut hat zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal was Neues aus, äh, ich setze diese Technik ein, ähm, um damit Verbesserungen in meinem Produkt oder vielleicht sogar ein neues Produkt zu entwickeln. Mhm. Ganz konkret kann ich zum Beispiel sagen, wir machen hier immer so eine Entwicklertagung, wo wir neue Techniken vorstellen, äh, unser, unseren Entwicklern im Haus und dort hat sich jetzt die, die Anmeldungszahlen äh, seit der Nominierung verdoppelt. Also ich gehe davon aus, dass das interne Interesse äh, ist da schon auch deutlich gewachsen. Mhm. Ist Deutschland eigentlich führend in diesem äh, Technikbereich, kann man das so sagen, oder gibt es da internationale Konkurrenz? Ähm, es gibt sicherlich internationale Konkurrenz, klar. Ähm, wir sind globalisiert und weltweit arbeiten Experten an dem Thema, aber momentan ich, ja, bin ich ja eigentlich überzeugt, dass Deutschland in diesem Feld industrielle äh, Umsetzung der Ultrakurzpulslaser führend ist. Sowohl was Maschinenbau angeht, also äh, den, nicht nur die Strahlquelle selber, da ist, ist die Firma Trumpf sicherlich als Weltmarktführer äh, vorne dabei. Ähm, auch Maschinenbauer, die solche Anlagen integrieren und dann zum Beispiel nach Südostasien liefern zur Fertigung von Handys, ähm, genauso wie auch selber in der eigenen Produktion in Deutschland, wie jetzt bei uns äh, hier in Schwieberdingen oder in unserem Werk in Bamberg, wo solche Systeme eingesetzt werden und auch bei vielen Zulieferern, die dann einzelne Komponenten oder Systeme zuliefern. Sicherlich auch in der Forschung, wir sind seit, wie gesagt, jetzt 18 Jahren an diesem Thema dran und ähm, sicherlich nicht nur Stefan alleine, der an diesem Feld gearbeitet hat, sondern sehr viele Institute in Deutschland, in Aachen, in Stuttgart, in Jena haben sich auf diese Technik inzwischen konzentriert und, und sind da eigentlich weltweit führend, was die anwendungsnahe Forschung angeht. Zum Schluss eine etwas despektierliche Frage, müssen Sie auch nicht beantworten, wenn Sie nicht mögen. Was machen Sie mit dem Preisgeld? Auf alle Fälle machen wir ein großes Fest. Ganz klar. <lacht> ich hatte ja gesagt, es sind einige Leute daran beteiligt, also da wird es sicherlich ein Fest geben. Und danach haben wir, ich denke, dann bleibt noch was übrig. So ist ja nicht, der ist ja durchaus gut ja hat einen gewissen Umfang. Ja, ist ganz gut dotiert, ja. Ist ganz gut dotiert, genau, nennen wir es mal so. Also so viel wird man, denke ich, in, selbst in einem rauschenden Fest nicht ausgeben können oder wollen. Ja, wir haben noch eine Idee, da rede ich aber jetzt noch nicht. Okay, über ungelegte Eier soll man auch noch nicht reden. Ja, ich möchte das, genau, bevor man es erlegt hat, soll man es noch nicht zerteilen. Genau, so okay. Ist. Also wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Glück. Wir drücken die Daumen den anderen Teams natürlich genauso. Wir müssen ja neutral bleiben. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für das Gespräch. Und Gerne. alles Weitere sehen wir dann am 4. Dezember. Ich bin gespannt. Okay. Mach's danke. gut. Tschüss. Okay. Das war der erste DZP-Hangout mit Jens König von der Robert-Bosch-GmbH. Im nächsten Hangout sprechen wir mit Wolfgang Schnick vom Projekt Energiesparende Festkörperchemie. Neue Materialien beleuchten die Welt. Das hört sich schon fast poetisch an. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns drauf, dass Sie dann wieder zuschauen. Tschüss.